Hallo Jan, Familie und Beruf ist eines deiner Herzensthemen. Dazu habe ich dir einige Fragen mitgebracht. Wofür möchtest du dich einsetzen, wenn es um Jobs, Ausbildung und Zukunft geht? Also erstmal Aachen ist eine tolle Stadt und es ist eine Stadt, die wir pflegen sollten. Da geht es darum, dass Aachen ein starker Standort ist mit guten Jobs in verschiedensten Bereichen. Natürlich der Wirtschaft, dem öffentlichen Dienst, der Wissenschaft, aber dann halt auch Jobs für alle. Also Jobs für Menschen mit Hochschulausbildung, aber auch für Menschen mit einer Berufsausbildung. Das ist dann auch ein Bereich, der den Strukturwandel hier in der Region betrifft. Denn wir müssen ja immer schauen, alte Industrien fallen vielleicht irgendwann mal weg und da soll das Neue schon in den Startlöchern sein. Und wir haben hier eine große Chance durch Aachen als Wissenschaftsstadt, als Hochschulstadt, dass wir das Neue fördern, dass das Neue in den Startlöchern steht, dass es in Aachen Startups gibt, die die neue Idee Entwickeln, zur Reife bringen und auf den Markt bringen. Bei guter Arbeit geht es aber nicht nur um gutes Geld. Was ist dir sonst noch wichtig? Nun, ich bin ja in der Gewerkschaft aktiv. Das heißt, gute Arbeitsbedingungen liegen mir da sehr am Herzen. Und da gehört natürlich eine gute, eine angemessene Bezahlung dazu. Es gehört dazu, dass man einer interessanten Tätigkeit nachgehen kann. Und ein Bereich, wo ich dann insbesondere nachdenklich bin, das sind die Gesundheitsberufe, wo man ja sehr starken Belastungen ausgesetzt ist, wo der Ruf nach Entlastung auch sehr, sehr laut geworden ist, wo die Landespolitik ähm, deutlich aktiv werden muss. Und das ist ein Bereich, wo ich mich gerne für einsetzen möchte, dass genau diese Menschen in diesen Gesundheitsberufen auch entlastet werden, aber wir auch allgemein in unserem Arbeitsumfeld darauf schauen, dass die Menschen gesund bis zur Rente kommen können. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt und das ist sowas wie Sicherheit. Und zwar, dass wir ja, eine zuverlässige Karriereplanung machen können, aber auch eine Familienplanung einfach im privaten Bereich haben können. Familie und Beruf möchtest du besser vereinbar machen. Was schwebt dir dafür vor? Also vielleicht vorneweg. Familie ist für mich erstmal ein Ort, wo sich Menschen umeinander kümmern. Und das ist nicht nur die klassische Familie Vater, Mutter, Kind. Und ich glaube, da müssen wir Rahmenbedingungen für schaffen, dass Menschen wirklich diesen Raum haben, sich umeinander zu kümmern, dass sie die Möglichkeit haben, einem Job nachzugehen, dass sie aber auch gleichzeitig, wenn beide Elternteile arbeiten wollen, auch eine gute Kinderbetreuung haben. Und die letzten Erfahrungen der letzten zwei Jahre, die Erfahrungen aus Corona haben doch gezeigt, da liegt etwas im Argen. Da brauchen wir gerade bei der Kinderbetreuung mehr Zuverlässigkeit und das hängt bei den Kitas zum Beispiel sehr stark am Personal. Also wir haben da einen Personalmangel, den wir direkt angehen müssen. Das heißt, wir brauchen Öffnungszeiten, die verlässlich sind, dass man nicht kurz am Tag vorher angerufen wird und gesagt bekommt, könnt ihr euer Kind nicht zu Hause betreuen, weil... Eigentlich hat man da ja anders geplant. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, das ist die Aufnahme in die Kitas. Im Moment ist es so, dass es einen Stichtag gibt. Okay, zu diesem Stichtag könnt ihr eure Kinder in die Kita aufnehmen lassen. Das muss flexibler werden, dass es auch einfacher im Familienalltag integrierbar ist. Und zur Flexibilität gehört dann auch noch, naja, Betreuung, Bildung soll auch nebenan möglich sein. Also man muss nicht einmal quer durch die Stadt fahren und dann wieder zurück um sein Kind betreuen zu lassen, sondern das muss wirklich nebenan sein. Kurze Wege für kurze Beine ist da das Motto.